Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Update hier meine Lieben. Wir schauen uns an, was der Markt aktuell so treibt und was ich hier so im ersten Moment sehe, ist halt eben eine Triangelformation. Diese Triangelformation ist den meisten von euch schon bekannt und wir sprechen jetzt mal kurz darüber, was ich erwarte, was der Kurs uns hier zeigen wird wie das Ganze ausgespielt werden könnte. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir hier so ein Fake-out nach oben sehen, Swing-Fehler-Pattern und dann Bruch nach unten bis in den Bereich Liquidity fühlen. von hier aus eventuell nach oben durchschießen oder halt eben noch einmal hier unten in den Bereich reinkommen und um dann nach oben durchzuschießen. Auf keinen Fall würde ich jetzt hier bei einem Breakout in den Trade einsteigen. Äh, spätestens, wenn er hier ein Swing-Fehler-Pattern zeigt in den größeren Timeframes, jetzt wie zum Beispiel im 4-Stunden-Chart oder so, sollte man mit höchster Vorsicht das Ganze betrachten. Von der Struktur her sieht sie folgt aus. Wir hätten hier eine A, eine B, eine C. Wir hätten hier eine A, eine B, eine C. Wir hätten hier eine A, eine B, eine C. Und hätten hier eine A, eine B und eine C. Und das Ganze wäre dann praktisch eine... A, äh, A, B, C, D, E. Also würde ich jetzt damit rechnen, dass wir eine Bewegung sehen, die wie folgt aussieht. Um die Liquidität abzuholen, vielleicht auch hier unten drunter, um swing failer pattern auszulösen. Weil darunter sitzt ja noch mehr Liquidität und von dort aus dann den Move nach oben. Also nochmal, das könnte die A sein, das könnte die B. B sein, das könnte die C sein, das könnte die D sein, jetzt könnte die E folgen und dann halt eben der Bruch nach oben. Es kann auch sein, dass wir die E bis hierhin sehen, dann einen kurzen Aufschwung nach oben und dann den Abverkauf nach unten, um dann nach oben zu schießen. Aber Fakt ist, ich gehe davon aus, dass wir steigende Preise sehen werden und ich gehe stark davon aus, dass wir die 30.000 als erstes anlaufen werden und ähm, Ab dann wird es natürlich interessant. Ich habe noch einen Alternativcount mit euch geteilt. Den können wir uns gerade mal kurz anschauen. Und zwar gehen wir da kurz ähm, in den Discord-Kanal rein, wo ich, äh, ach ja, seht man es nochmal. Da habe ich die Order-Plöcke eingezeichnet. Habe dann auch gesagt, von wo man ungefähr Short positionieren kann. Und dass es eventuell nochmal einen Liquiditätsrun geben könnte. So, dann gehen wir mal, mal ganz runter hier hin und da sehen man 1 2 3 4 5 dann a b c und dann eine a b c bedeutet wir hätten hier eine w dann hier eine c und dann hier eine y und das ganze wäre auch von der vom regelwerk her in ordnung und ich bin felsenfest davon überzeugt dass das genau so kommen wird denn der markt der läuft immer gleich in diesen zyklen ab und das ist so dass wir meistens noch mal nach einer Bullenrally in den bereich reinkommen wo die candles gefüllt werden müssen und das ist praktisch bei der welle 2 wo wir dann beim covid low wären ob das jetzt ganz so tief geht oder nur bis 10.000 abwarten aber ich glaube nicht dass es von hier aus jetzt zu einem bull kommt ich ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, ich hoffe, dass er es ein bisschen Klarheit reingebracht hat, beziehungsweise meine Meinung geschildert hat. Und das war's von mir, euer Mr. Sagittario von der Bulvers Academy. Macht's gut, ciao.